Das hat mich vor kurzem richtig glücklich gemacht. Eine lesbische Transfrau erzählte mir erst, dass sie von ihrer Jugend an von Kirche enttäuscht wurde. Die Ehe für alle wurde abgelehnt. Stattdessen wurde ein Bild der heterosexuellen Kleinfamilie hochgehalten. Wenn in Predigten von menschlichen Erfahrungen die Rede war, dann waren das zu 99% Erfahrungen von Menschen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Ihre Lebenswirklichkeit, sie kamen darin nicht vor, vielmehr sie bekam von Kirche das Gefühl vermittelt, so wollen wir dich nicht. Jetzt aber stellt sie fest, sagte sie mir, Kirche verändert sich und sie meint es ernst mit ihren Veränderungen. Das Papier der Kirchenleitung der ECBO, Bitte um Vergebung für die Diskriminierung queerer Menschen, hat sie erreicht und sie hat es sehr wohl gehört. Das hat mich total positiv beeindruckt. Menschen sehen die Zeichen, die Kirche setzt. Sei es die Landeskirche, sei es die Kirchengemeinde oder auch eine Zahnputzandacht. Queere Menschen zum Beispiel nehmen wahr, ob in einem Schaukasten eine Regenbogenfahne platziert ist, ob sie wahrgenommen werden, ob sie explizit eingeladen werden und ob sie dann, wenn sie der Einladung folgen, auch vorkommen. Deshalb lese ich heute an dieser Stelle etwas vor aus einem Buch. sensible Seelsorge von Kerstin Söderblum. Queere Relektüre der Ostergeschichte. Ostern. Herausdrängen aus Mauern von Angst und Vorurteilen. Steine wegwälzen aus Sachzwängen, Befindlichkeiten, engen Grenzen. Sich endlich trauen, sich zu zeigen, ich zu sagen, da zu sein, Platz einzunehmen. So wie ich bin. So wie Gott mich geschaffen hat und gesegnet. Ostern, heraus aus den Grabhöhlen fester Vorstellungen, zeigt sich ein Mensch, bekennt sich zu sich selbst. Seht her, so bin ich von Gott gewollt und gesegnet. Coming out. Heraus aus den Gefängnissen von Normalitätsvorstellungen. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Wie kannst du uns das antun? Was haben wir bloß falsch gemacht? Nicht mehr länger bereit sein, sich zu verstecken. Nicht mehr länger fähig, Masken zu tragen. Nicht mehr länger willig sich im Schrank zu verstecken. Ostern, da hat es uns einer vorgemacht. Er ist herausgetreten aus Gewalt, Hass und Tod. Er hat tödliche Erwartungshaltungen überwunden und uns zugerufen, seht, ich lebe. Lebt ihr auch. Coming out, heraustreten aus den Grabhöhlen von Vorurteilen, Verleumdungen, sich trauen, ich selbst zu sein, so wie ich bin. Von Gott geschaffen, lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer. Ohne Schublade, ohne Etikett, ohne Normalitätssiegel und gesegnet. Einfach ich. Heraustreten aus den Grabhöhlen von Vorurteilen, nicht nur an Ostern.